Hey, heute hat mich Gott zu folgender Bibelstelle geführt. Dann begann er, dem Volk dieses Gleiches zu erzählen. Ein Mann pflanzte einen Weinberg, verpachtete ihn an Winzer und verreiste geraume Zeit. Zur rechten Zeit schickte er einen Sklaven zu den Winzern, damit sie ihm seinen Anteil an der Frucht des Weinbergs geben. Die Winzer aber prügelten ihn und schickten ihn leer weg. Doch er fuhr fort und sandte einen anderen Sklaven. Sie aber prügelten und entehrten auch jenen und schickten ihn leer weg. Doch er fuhr fort und sandte noch einen dritten, aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Da sagte der Herr des Weinbergs: Was soll ich tun? Ich werde meinen geliebten Sohn senden. Vor diesem werden sie sich wohl ebenso wie vor mir scheuen. Als die Winzer ihn gewahrten, folgerten sie untereinander: Dieser ist ein Losteilinhaber. Herzog wollen wir ihn töten damit das Losland unser werde, So warf sie ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er Wir wird kommen und diese Winzer umbringen und den Weinberg anderen geben. Das sagten die Zuhörer, möge das nicht geschehen. Er aber blickte sie an und sagte, Was bedeutet denn dieses Wort, was geschrieben ist? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben der wurde zum Hauptstein der Ecke. Jeder, der auf jeden Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er wie Spreu zerstäuben. Bevor Jesus kam, kamen andere Propheten, aber dem wollten sie nicht glauben. Und Jesus haben sie dann umgebracht. In der Offenbarung können wir lesen, dass in der Endzeit Gott seine Kinder in Gemeinden schickt, um ihnen zu offenbaren, was sie falsch machen. Es gibt keine perfekte Gemeinde, jeder macht was falsch. Und Gott entsendet seine Kinder, um ihnen die Wahrheit zu offenbaren. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihm gesprochen hätte, so hätten sie keine Sünde, nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater.